Ja heute mal wieder ein kleiner Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis. Ja, zehn Jahre alte Sicherheitslücke gefunden. Manchmal muss er Glück haben. Das sind Hintergrund dieser glücks Hätte ich beinahe gesagt, Glücksdinge. Es geht um was. Abt Offline. Was ist Abt Offline? Wir machen das gerade mal. Sudo ab. PT-Offline. Ja, angenommen, ich hätte hier keine Internetverbindung. Äh, ein anderer aber schon. ich würde jetzt gerne dem sagen, äh, lad mir doch mal die und die Dateien runter, damit ich mir meinen Rechner aktualisieren kann. Dafür ist ab-Offline gut. Äh, zum Beispiel XXX, äh, Sig Eine Signaturdatei erzeugen, mit dem dann der andere, der Internetverbindung hat, mir Dateien runterladen kann. Ja, gut, äh, machen wir jetzt erstmal. Rotrechte äh, bräuchten wir. So, jetzt haben wir LS, eine Datei Signatur, also was ich quasi hier brauche, wo ich kein Internet hätte. Ne? Gut, in diesem Demo habe ich natürlich Internet, aber nehmen wir mal an, ich hätte keines. So, der jeweils andere Will auf seinem Rechner jetzt folgendes tun. Ich bin jetzt also jetzt nicht äh, an diesem Rechner, der ja kein Internet hat, sondern am anderen. Und der macht dann Prinzip genommen, das gleiche. Der macht es nur mit GET, der holt für mich ne, aus. Ja, mit Hilfe dieser Signaturdatei weiß er jetzt, äh, was er holen soll. Und holt jetzt quasi die Updates für mich ab. So und anschließend, nachdem die abgeholt worden sind, kann er mir zum Beispiel eine ZIP-Datei machen die ich dann einspielen kann, auch wieder mit Abt Offline. Prima Sache. Nur doof, dass da seit zehn Jahren keiner gesehen hat, dass da ein übelster Fehler drin ist. so also richtig äh, übelster Fehler. Äh, Während der da noch so leid. Ich, ich zeige schon mal was. Ne? Gut, unsere guten alten Shell Command Injections haben wir hier. Abt Offline. Nun, jetzt bekommt man hier ja irgendwo mal so die ZIP-Datei von einem guten Mann der gar nicht so gut ist wie er vielleicht vorgibt Verify Signaturen, ne? also die Signaturen werden überprüft ne? Hier wird also richtig schön noch überprüft ob alles äh, seine Richtigkeit hat, ob da die richtigen äh, ja, Signed Files drin sind ob die richtig gut sind ne? ja. und das Ganze wird natürlich wieder mal auf OS System gegeben, auf eine Shell injiziert wenn jetzt zum Beispiel, ich zeige das jetzt gleich mal, ne? also da ist der Bug, ne? der ist jetzt nicht so schön, der ist ja 10 Jahre drin, der, ja? dann ist, äh, ja, hat er schon 2005 geschrieben, also warum finde ich immer so einen Scheiß, Entschuldigung. Ja, jedenfalls entsteht dadurch hinter einen Ordner auf dem Rechner, der Internet hat, so wie ich, ich mache das jetzt mal kürzer, damit ich mal zeigen kann. So, und jetzt kommt er irgendwann mal angedackelt, der Kerl, der mir das runtergeladen hat. Ne? Und sagt, hier hast du einen USB-Stick zum Beispiel. Ich habe das alles runtergeladen. So, das ist ja wunderbar. Und jetzt kann ich das wieder einspielen auf meinem PC, der kein Internet hat. Und kriege sowas. Ne? Fällt euch hier irgendwas auf? Ja, ich lasse das mal ein. Fällt euch irgendwas? Nee, fällt euch natürlich nicht auf. Ich scroll ja viel zu schnell. gut egal äh, wo in der Datei, ne? ich kann irgendeine darin enthaltene Datei umbenennen und ein Shell-Kommando injizieren. Sieht man hier, ne? ja, oder sieht man es nicht, sieht man halt nicht. Ne? Das ist ja quasi Worst-Case. Man kann es kaum aushalten. Ne? Gut. Hier drin ist ein Shell-Kommando injiziert. x message. am who am I. Also, das Programm XMessage ausführen, dann den Text hinschreiben, ich bin, ne, also I am, und dann wäre denn, zum Beispiel root, ne, als Demo-Exploit. Also, wenn, wenn das hier funktioniert, weil ich alles erzähle, dann wird beim Importieren des heruntergeladenen ZIP-Archivs zweimal die Message ausgegeben, ich bin root. Ne, ja, warum root? Ne? Ja, man muss seine Updates natürlich mit root-Rechten einspielen. Ich gehe jetzt mal mit Downloads? Ich bin froh und glücklich, endlich kann ich meine Updates einspielen, denn ich habe ja kein Internet gehabt. So, jetzt passiert folgendes. Solo muss ich machen, ne? sonst geht das nicht. Das kann man auch gar nicht anders. apt-offline und dann install. Ne? Das ist so wie solo apt-get install, nur offline install halt, ne? weil ich ja kein Internet hätte. Bin froh, dass ich das jetzt über eine ZIP-Datei erledigen kann. Bei der Überprüfung dieser Verify-Six, da wird halt das Shell-Kommando injiziert mit, ja mit was? Mit Root-Rechten. Und sehen kann man natürlich nicht erstmal, aber damit man das hier sieht, habe ich das mit dem X-Message I am Root gemacht. Root wird eingesetzt durch sudo, damit man sieht, ich war tatsächlich Root. Und so, und jetzt kommt der Name der Datei, Enter. So, der spielt jetzt die Updates ein, und wenn das alles so stimmt, was ich erzählt habe, kommt gleich so ein kleines Fensterchen. X-Message I am Root, und zwar gleich zweimal. So, und da ist es schon. Ne? Da ist es schon. Das erste und das hält jetzt auch schön an, ne? weil es ein grafisches Fenster ist. Und auf äh, Ich schließe dich jetzt mal wartet, und das kommt gleich nochmal. Bom, ne? Ich hatte jetzt Shell-Kommando zweimal injiziert. Ich hätte jetzt hier jedes beliebige Kommando injizieren können. Äh, Festplatte formatieren, äh, in einen neuen Benutzer anlegen, Firewall abschalten und und und. Aber wir wollten ja im Video sehen, dass es geht und äh, es geht wunderbar. Ich hoffe, äh, hiermit geholfen am Fehler habe ich natürlich gemeldet. Äh, der Bug, zehn Jahre alt, äh, einer hat es gesehen. Der, ich muss halt mir alles selber machen. Guckt da Kaiser auch rein. Euer hey Alex ja. und tschüss.